Wir sind hier bei Absolute Run Sport Pauli in Deckendorf. Bei uns wird jeden Donnerstag um 18 Uhr Community Run betrieben, vor allem Runner, Walker und alle, die Spaß und Lust am Laufen haben. Es ist einfach ein mega Event, egal an welchen Läufen du teilnimmst, das ist super. Also Leute, Absolut Run Sport Pauli, seid dabei.